Der Vater selbst hat euch lieb... Alter, ich rasch schnell aus. Das sind Handys. Das Die Technik, lasst du bitte so, wie sie ist. Okay. Soll man die Gänge einsetzen und so gucken? Doch, dann sehen wir was. Hallo? Okay, Eine Kamera, ich denke. Herrn Wundersch, großes Rezept? Dann also. doch. <lacht> Scheiße. So, ja, also. Wir machen heute Julis Lensens Rezept. Da brauche ich erstmal war A so, mit Doppel A. War so. der Britte. Möchen. Anzu. mit dem. Das ist das Holländisch? Ist das Holländisch? Ist das Holländisch? Also, ähm... Ja? Okay, Äh F***! Hast mich? Ist weg! Nico, du wirst kreativ. Ja. Mhm. Uh -huh. Werdet du noch rein. Handmess! Kreativ! <lacht> du bist Boah, das ist Stier, ja. Du bist die aus dem aus, du bist ja aus dem Kühlschrank. 12 noch. Alles gut. <lacht> <lacht> <lacht> Syntaxfehler, drücken Sie Exit. Okay, hier gibt's kein Exit! Hä, da steht on, off, da steht doch nicht Exit! Winter Müssen wir die Kamera aufschicken? <kühnt> Sechs Eier! Wie häufst du. den Rezept? Was stellst du? Das könnte das tun. Das eine sind Spätze, das andere sind Lenser. Äh Anfangen. Ich muss Ist ja. das Ist auf uns mal nur, ja. So, ich fange jetzt damit an. Das Mehl in eine große Schüssel füllen und eine Mulde in die Mitte drücken. Und Linsen, haha, ist einer schlau. Also wir machen nun, ähm, wirst noch du nicht ausbunden. Wir machen Spätzle. Äh, Linsen mit Spätzle. Lustig ist, das Linsengerichte von Nico du setzt worden aus Luxemburg ist. Das wird noch sehr lustig. Beim Spätzle musste ich mir erstmal die Zutaten ausrechnen, sonst nicht so. Nur so, ihr kennt die zwei anderen Videos, ich kann nicht kochen. So. Das ist schön. So, 500 Gramm Mehl, in die Mitte eine Mulde drücken. Die Eier, die Milch, das Salz und die geschmolzene, abgekühlte Butter. Geschmolzene Butter? Wieso schreit ihr das so später hin? Ich Schale drin, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich Eier aufgemacht habe ohne Schale, äh also ohne etwas, ja, ja. Ach ja, übrigens, falls du noch nicht wusste dort auch, dass in der Anrede schon drin ist, wir sind bei Luisa zu Hause. Danke dafür zur Bereinstellung der Küche, mal gucken, ob sie danach noch benutzt wird. Äh, Milch. Wie messe ich denn jetzt 200 Milliliter Milch ab? Äh, Ja, also, wenn ich jetzt bei mir daheim wäre, wüsste ich zumindest mal grob, wo die Sachen sind. Ah! Jetzt muss ich Butter schmelzen, das wird jetzt schon sehr lustig. So. Also, Hier haben ein paar Töpfe. Nein, wo sind die Töpfe? Na, ja, das ist nicht wahr. Bei mir kommt immer nach Gefühl. Das heißt, was ähm, Gefühl heißt, wenn es 20 Gramm sind, kann es auch 25 sein. Sag mir bloß, da muss eine Prise rein. Wenn bei mir eine Prise, dann. Mit der Nicht, dass die mir anfängt. Alles in einem zähkläppigen Teig verwürfen, das geht mit einem Rührlöffel aus Holz mit entsprechender Muskelkraft oder auch mit Nähtagen eines... den Teig sichenden den Knethaken eines Mixers mit einem Rührlöffel aus Holz Jetzt? Stromausfall! Oh Scheiße, das Gerät stinkt! Was? Das stinkt! Das ist kaputt! Decke da rein ist auch So. Ich muss ja. also Hände abputzen. Ich hab das jetzt einfach mal benutzt. So, unlassen. Gut, nicht vergessen. Äh, in einen großen Topf Wasser zum Kochen bringen und Salz salzen. Den Teig auf ein Spätzle-Schafbrett geben und in den Knopf mit heißem Wasser schaben. Und ich auf Fertigspätzle kaufen können? Das wäre jetzt ja einfach. Ja. Dann fange ich jetzt mit den Winden an. So, das muss ich auch mal übersetzen, so. Wasser mit der Brötmesche und zusammen mit dem kleinen geschnittenen Speck für 20 Minuten am Darmdruckkacher kochen kommen sind für 30 Minuten dabei. Wasser mit der Britte... Ja. Wasser mit der Britte Meschen an mit dem geschnitten Speck 24 Minuten ja. am Dampfdruckkocher kachen. Ich hab am Anfang kacken gewesen. Was ist denn überhaupt ein Dampfdruckkocher? Gebrauchsanleitung wäre nur eben. Okay. Okay, wir müssen uns mal Ich habe keine Ahnung, ob das ein Dampf, Dampfdruckkocher ist. Keine Ahnung. Anderthalb Liter Wasser oh ja. so, also. oh. hier mhm. schuck, schuck mal, ist ich nass. Ausmachen! Was suchst du? Der Speck? Ja, Mann, der Speck scheint. Ja, aber das ist doch einfach. <lacht> oh, Menno! Schneiden! Ich organisiere mal Strom, Nico. Okay, gerne. Ja. Du musst ja dich selber schneiden? Ja! Fleisch. Ein Meso. Was schneidet man das jetzt? Irgendwelche große Messer zwischen. <lacht> Nein. Nein. Jawohl. Äh, das sind jetzt 300 Gramm, was machen wir mit dem anderen 100? Jetzt pass mal auf, das sind jetzt 150. Dann schneide ich die Zahlen noch. <lacht> das ist nachher kein Speck das ist nachher Speckbrei. Das ist Speck, das Speck. Mmh. Schön, klein geschnittener Speck. So, und dann in die andere Richtung. Klingt doch logisch, oder? Nicht. Ich habe Speck noch nicht selber geschnitten, nur selber gegessen. Muss beim Speck der Rand weg? Was? <lacht> Gut. Scharfe Messer werden vielleicht auch nicht schlecht. Das ist ein Fleischmesser! Das richtige Messer nehmen hilft. Das ist ein Fleischmesser! Sturmfleischmesser. Fleischmesser! Was kann ich? Kannst du kochen? Nein, kann so. ich. Äh, kochen kann ich, aber... Ich hätte dann bin ich ja echt der Einzigste. Der kochen kann oder der das Essen macht. Ich nee, nicht kochen kann. Was denkst du, warum es die Serie gibt? Vielleicht kannst du es nach Folge 100. Ja. So. Doch für mich sind es kleine Stücke. Mh, gut, als kaum muss man immer probieren. Mh, mh, guter Speck, mh, boah, mh, so, wenn du nicht, was britt ich, ich mit ich wäre, äh, wär. brennes le Den letzten Brenner müsste Frühe sein, Ach, okay. Fängt auf mit. Ich fängt fängt auch mit BR an. Ja, cool, oh je, ich glaube, ich habe explodiert. Leer. 20 Minuten. Und darf ich nicht vergessen, habt ihr die irgendwo eine Eier oder so? Ich kann die nicht gucken, wenn der 20 Minuten dauert. So, in einem großen Topf Wasser. Ist wieder ein großer Topf. So eine Töpfe haben wir gar nicht. So, mach jetzt mal vorne. Ich jetzt mal halt voll. Ja. Das, das denn? Großgut, ah. So. Ein Spätzle Schabrin. Alter. bin zwar ein weil ich das. Spätzle No, no, no, wait, wait, wait, I find it, I find it. I will find it. What <lacht> is a Spätzle Sharp Den Teig auf einem Spätzle geben und in den Topf mit heißem Wasser schaben. Wenn die Spätzle gar sind, steigen sie an die Oberfläche und können abgeschöpft werden. Das muss man bei dieser Menge immer wieder zwischendurch machen, sonst fällt der Teig auf die fertigen Spätzle im Topf und vergeben damit. Tipp. Ja, da. Der Der Teig ist sehr klebrig, daher spült man am besten alles gleich mit kaltem Wasser ab. Ich glaube, das ist das Richtige. Hä? Okay. <lacht> ein, ein Messer. Ein großer Das wäre das gleich <lacht> <mit dem Wasser. lacht> das ist ein Messer. Normales Messer. Normales? Cool. Ich bin aber noch lustiger dann. dann rein. Ich hab nur, wir, machen, wir kaufen Spätzle. Ich hab nur nicht, wir haben noch nie Spätzle selber gemacht. Ah! Was passiert? Ja. Ach so, der ist noch. Das war gerade eben noch ganz unten. Das geht Geh da rein! Bei dir ist das ja. Geh da rein! Bei dir ist das Der Das ist Das ist ja, was Wer wollte vorhin die Kamera da anschließen? Überm Herd? Anschließen oder anschließen? Anschließen. Damit sie Strom hat und so. Jetzt hat sie Strom. Was war? Stecker war nicht richtig drin. Welcher Stecker? Der da. Ach so. Aber sie hat was gefilmt. Ja bis, keine Ahnung wie lange noch. Jetzt klingt er. Jetzt gehts wieder. Technik. Technik. Den können die Kamera läuft jetzt. Den können die Kamera jetzt. ja nicht. Keine Ahnung. <lacht> Wenn nicht, dann ist es ein 2 Linsen, aber Juli. Ich richte jetzt schnell den Tisch und dann sehen wir gleich wieder. So, das ist hier. Und man kann einen kleinen Rundblick hier mal über die Küche machen. Ja. Also wir haben hier ja. beim Essen Spüle rüber zum, ja, Ich bin für das, dass das, das, das, äh, sag ich mal, das Rezept falsch war. Ja, Luisa musste kurz reinkommen und ein bisschen Mehl nachschöpfen, weil der Teig so klumpig war. Äh, weil ich habe versucht, die Spätzchen zu machen, das war, war ein Bollen. Ja, ansonsten, ich habe noch nie Linsen mit Spätzchen gemacht. Äh, ansonsten was gibt es als nächstes bestimmt etwas einfacheres wie ein Schnitzel. So. <lacht> Schnitzel selber machen, das, würde ich mal machen. So richtig so ein rohes Fleisch haben und dann schön in das Ei reinpumpen und dann noch die Kanade oben drauf. Aber da werdet ihr euch zwischen Serien reinfallen lassen. Ja, ansonsten wie gesagt die Kühe sehen wieder aus wie Schwein, man sieht ich auch da. Ja. Ja, so wie beim Frühstück auch immer. Ähm, ich gucke jetzt gerade nochmal. Ja, jetzt sind Service. Ja so, also. Das ist wie gesagt das Gericht Wir haben den <lacht> Spätzle und Zeitverschwendung. typisch schwäbisches Gericht. Und ja, ich werde das Ganze jetzt rausbringen an die die Versuchspersonen und dann wird man weiter Bis gleich. <lacht> Nee. So, now we have Linsen a la Juli. Ja, yeah. da ich so langsam <lacht> keinen Bock mehr hatte, <lacht> sind es Knödel. Julis XXL Spätzle. Achso, ich hab den Knödel. Nee, das sind Julis XXL Spätzle, extra von mir erstellt. So, das ist das Gericht. Das dürfen wir jetzt